Und was, wenn ich jetzt trotzdem nicht locker lasse? Haha, das Top-Seminar war Schwurbeln mit sympathischer Eigenschaftslosigkeit, die im Endeffekt zu Gedächtnisverlust und damit zum Entfallen der Frage führt. Und per Video war der unangefochtene Meister der Eigenschaftslosigkeit zugeschaltet. Der Mathematiker Ulrich. Sebastian Kurz natürlich. Was für ein Mann ohne Eigenschaften. Du weißt, er war da, aber du kannst dich nicht mehr so genau an ihn erinnern. Beeindruckend. Kann ich jetzt endlich nachfragen? Mir brennt es schon auf der Zunge. Geh mir der Wolf! Du siehst also keine Anzeichen für den menschengemachten Klimawandel? Ich danke dir für diese äußerst wichtige, interessante und auch vielschichtige Frage. Erstens möchte ich festhalten, dass der ÖVP und mir persönlich das Thema Klima sehr am Herzen liegt und ich weiß durch persönliche Gespräche mit der Bevölkerung, an denen ich teilnehmen durfte, dass das ein Thema ist, das den Menschen wichtig ist und dass man als Politiker diese Sorgen und Ängste sehr, sehr ernst nehmen muss. Deshalb arbeiten ich und mein Team auch konsequent an Wegen, diese Problematik nach jahrelanger sozialistischer Misswirtschaft anzugehen und in diesem Sinne wirtschaftsverträgliche Lösungen zu gestalten. Zweitens haben wir schon damit begonnen, Anreize für Langzeitarbeitslose zu schaffen, um sie in den Arbeitsprozess zurückzuführen. Diese und andere Maßnahmen, die wir in unserer Regierungszeit planen und auch umsetzen, werden mittel- und langfristig zu einer Verbesserung des sozialen Klimas und des Wohlbefindens in der Bevölkerung führen, was auch etliche Experten bestätigen. Drittens sieht unser bereits erfolgreich beschrittener Weg vor, weitere Steuerentlastungen mit Blick auf das Nulldefizit und das Ende der sozialistischen Schuldenmacherei der Bevölkerung zukommen zu lassen. Wir haben noch viel vor und ich freue mich auf die viele Arbeit, die vor uns liegt, auch darauf, Österreich demütig mitgestalten zu dürfen und den Weg der Veränderung mit großem Rückhalt aus der Bevölkerung weiterhin gehen zu dürfen. Okay. Du hast gewonnen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gefragt habe. <lacht> Magst du auch einmal probieren? Ja, gern. Okay, gut. Also zuerst musst du lächeln. Äh, mehr aus dem Herzen heraus. Oh, okay, lassen wir das. Nun zur Frage. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Eine ausgezeichnete Frage. Kokosnüsse wachsen ja auf Palmen, Palmen bringen mich auf Palmöl und Palmöl führt mich zur Frage, ob unser kapitalistisches Wirtschaftssystem noch zeitgemäß ist. Ja, stopp, stopp, stopp, stopp. Du hast vergessen zu erwähnen, wie gut die ÖVP und Sebastian Kurz in der Regierung arbeiten. Warum sollte ich das machen? Ich habe gedacht, es geht darum, Dinge in den Fokus zu rucken, die mir wichtig sind. Ja, ja schon, aber ohne die ÖVP geht das nicht. Die ÖVP und Sebastian Kurz sind ganz wesentlich für Österreich. Immerhin war die ÖVP über 35 Jahre, bis jetzt ununterbrochen in der Regierung, in 65 Jahren Zweite Republik. Die Bierleine-Episode lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Ja, aber genau das ist ja das Problem. Wie auch immer. Darf ich fragen, wo du diese tollen Seminare gemacht hast? Ja, klar, bei der Politischen Akademie der ÖVP. Warum? Oh, nur so. Ah, übrigens, nächste Woche habe ich mich bei einem mehrtägigen NLP-Seminar beim Freiheitlichen Bildungsinstitut angemeldet. Das Hauptseminar hat den Titel Wie man erfolgreich jede Diskussion zerstört. Leiten wird das der Norbert Hofer. Da freue ich mich schon voll drauf. Prost. Prost. Prost. Schmeckt nach einer feuchten Flüssigkeit, die sehr nass ist. Ich ja, bin ganz bei dir, nicht viskos und deshalb fluid. Toi, toi, toi. toi.